Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Pokémon Schwert. Ja, ähm, in der letzten Folge haben wir Arena-Leiter Ness erledigt und den 7 Orden ergattert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen wieder ein paar Pokémon. Allerdings, anders wie in den anderen Parts, werde ich hier wahrscheinlich ein wenig mehr cutten. Und ja, jedes Mal, wenn ich einen neuen, ein neues Pokémon begegne, werde ich dann einfach reinschalten, anstatt, dass wir irgendwie sinnlos durch die Gegend rennen und dann irgendwie suchen gefühlt also, so werden wir ein bisschen schneller vorankommen und ja in dem sinne sage ich dann ich sehe euch bis wir das nächste neue pokémon finden also bis gleich ah, da ist schon direkt ein neues Komm her Das so, liebe ich habe natürlich extra ein ein äh, team zusammengestellt dass hier locker alles fangen kann also, ja, hier oben, das dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Oh, das ist der erste Fang des Tages. Hoffentlich, ja, gut. So muss das, das hat man noch gar nicht im Pokédex. Lauft hat man nur die Entwicklung von dieses trio ist immer zusammen aber jedes von ihnen hat leicht andere Vorlieben, was blüten und nicht angeht okay gut nächster und ich würde sagen wir kommen uns auch direkt um die entwicklung hallöchen Na? Guck mal her. okay, okay. Also irgendwie perfekt gerade <lacht> sehr gut denke, wird wahrscheinlich ein bisschen stärker sein aber ja was soll's wir haben einen Lauf mit Level 40 bis 50er Pokémon herum. Wird schon klappen irgendwie. Hm. So, deswegen habe ich hier einige andere Pokémon dabei. wie tocke dem auch. ja bin dazu so mach mal den hier ich habe so quer werden wir brauchen und ja kommst du jetzt jetzt mal schaden äh, bitte trifft nicht fünfmal, kollege okay gut schnell wieder auswechseln sonst also könnte irgendwie übel werden oh gott was? okay ich wollte sagen so, wir gehen natürlich auf ganz sicher also ja Auch mit dem Angriff. Oh mein Genau, so muss das sein. direkt hier Entwicklung auch noch gefangen. nicht sehr gut. Es hat die kontrolle über seine nachkommen diese würde im kampf ihr leben aufs spiel setzen um es so vor Feinden zu schützen sehr gut nächstes mal, ich gefunden habe hab schon mort aber noch kein felino also komm ja und ja ich check immer den pokédex vorher bevor ich in den kampf reingehe damit ich mich nicht hier blamiere natürlich so, muss ja auch einfach drin bleiben, ne? hm. Hm, hm, hm. Sehr <lacht> Aber jedes Mal eine Minute oder zwei brauchen für jedes Pokémon, da bin ich schlecht. dieses Pokémon lebt im kalten wasser wenn die temperatur an land tief genug fallen verlässt es das wasser und sucht dort nach futter sehr gut wir haben ein sedimento aber noch kein kiesling also boom. ich komme wir schon mal jetzt vielleicht mal ein alter spielstand ne? also nicht Soll ich noch auf einen HP runter machen Aber ja, ne. ich weiß nicht, ob so ein wie irgendwie Polycheck oder irgendwie sowas kann. Ne? Also waber. Mal, mal. Hm. Ja. Oh. Ausgezeichnet. Gut, das wäre schon das vierte Pokémon. Sein Körper ist hart wie Stahl, aber nach einem längeren Aufenthalt im Wasser weicht er wohl ein wenig auf. Nächstes. So, den Kollegen haben wir noch nicht. Los, schnappen wir ihn uns. Komm her. Boah. Voll gemächlich. Aber du bist jetzt nicht so stark. Ich bin immer noch hier im Anfangsgebiet, also okay. Wird ein bisschen schwieriger, ich so ein Gefühl. Aber gucken. War ein Vortreffer. So, das wird ein bisschen weh tun, glaube ich. Ja. Okay. Plan b wir eh. den hier kannst du mich ruhig einmal angreifen, um Schaden zu bekommen. Alter. So, und dann versuchen wir mal. Soll also ich noch ein paar Mal toge maro angreifen, um HP zu verlieren? Aber wenn ich Glück habe, bist du auch schon drin, Genauso, so muss das Dankeschön. Pandago, der ist Pandago. Okay, dieses aggressive Pokémon bringt gegen mit seinem Muskelkraft zum Verstummen. Es liebt Kämpfe gegen als Nächstes: Ein Mirapla ist da, auch wenn man es nicht sehen kann. Schnappen wir sonst. aber auch auch noch nicht so komm her ja aber nicht wieder schwierig sein ah ja nicht an könnte nämlich ein bisschen nervig werden Der de de de de wird, wird vom Mondschein getroffen, bewegt sich nachts. wandert das zweite Weg um seinen Samen zu verstreuen? Ja, das mache ich auch immer. Nächstes, da so sieht aus, könnten wir uns entweder einen Tausch oder einen Stein sparen. Ich weiß es nicht mehr, weil hier ist ein Tinker. mehr mit ist eigentlich zu überlevelt okay. ähm. ist natürlich wieder ein bisschen anders schwächen vorher ja. so aber bei dem plan ich gerade mega sauber Das ist ein bisschen traurig, wenn du mich frage. Ja. nach ja, Jetzt warte hier. Um uns etwas Frost zu ersparen, hoffentlich. Hm. Uh. okay halt ich ein bisschen zurück kollege ich habe bloß nicht irgendwie kratz oder irgendwie so was wenn ich wäre nämlich ein bisschen doof jetzt perfekt erst da müssten wir eigentlich auch in der tasche haben kommen voll entwickeltes pokémon aber was soll es hat irgendwie so einfluss auf die fangrate es ist noch keins ausgebrochen kommt schon nachdem wie lange das auch übrigens dauern wird werde ich wahrscheinlich ein bisschen schneiden aber schauen ich habe keinen bock jetzt, jetzt 20 dinger zu werfen aber das geht noch gut dengles wurde gefangen und das müsste sogar unter 150 das pokémon sein cool was pokémon wurde als wächter des waldes gefürchtet er kann die gedanken gegners lesen und präventiv handeln es kann gegner es kann die gedanken lesen und so. Nächstes ein Fleck neu. Das haben wir noch nicht. Guck mal her. Ja genau du. Sehr schön. Alter, warum sind wir so stark? Egal, wird schon klappen. Ja noch relativ am Anfang, ja, von neben der naturzone Schneide ruhig den wind weiter ich tue mal in dem wind mit kleinen pokémon werfen aber ein spezieller buch ein bisschen zeit gespart gut Kommen wir herzförmige Flecken an der Decke einer Höhle sind ein sicheres Zeichen dafür, dass sie vom Fleckenholz aus wird? Sagt bloß nächstes. So, endlich ein Bogel, geht mir die ganze Zeit auf den Nerven auf Route 2 ein Samurzel umläuft, und das ist mir empfohlen. Ist also hier kommen, wo wir dich. Auch einer das gehen wir nicht mal auf den Nerven. Danke, danke. Nummer 152. Ja, ich werde jetzt alle so einfach nennen, anstatt mit Namen. Zeigt es sich regungslos? Kann man es nicht von echten müssen unterscheiden? Es überrascht dieben gern Pokémon, die auf auf die es aufpicken wollen. So fantastisch da ist die nächste okay nächstes so hallöchen wie ich habe ich erst gesagt erst gehört dann gesehen hat den Schrei von dem teil kenne mir gewundert was wo ist da aufgetaucht und ja komm her du mir übrigens Ne, pass auf, er hat eine Knarre. Haben wir überhaupt abgezogen? Weil er stand die ganze Zeit nach 12. habe ich wurde gefangen. als ah, jetzt von Ashs Best Pokémon Kingler, meine ich. Das ist mal ganz ehrlich. Es kommt vor allem nahe dem Meer vor diese großen schermen wachsen nach wenn sie vom körper abgetrennt wurden gut ich bin mir ziemlich sicher dass ich das wie ich noch nicht habe aber die entwicklung haben wir schon geht um elf. ja kommen her hm? oh. Also Geld wird das ja wohl reichen oder ja, also bei so stein pokémon bin ich mir immer nicht sicher ob die irgendwie Bodycheck oder irgendwie so hat kann ich weiß nicht aber es reicht ja auch so, so. Und sich ein Stein, den ihm gefällt, und holt ihn aus, um dahin zu wohnen. Das ist ein natürlicher Feind von kiesling und Klonkett. Irgendwie kriegt man hier voll viele neue Rivalitäten irgendwie offen gelegt. Diese Generation. Okay, nächster. So, Wir schnappen uns jetzt den Kollegen. Oh, oh, volle Möhre einfahren. Aber ja. er ist wahrscheinlich voll stark. Aber ja, okay. Mal schauen, wenn schon klappen ganze gift oder nur gift ne ich glaube nur gift genau gott ähm, ja drücke immer auch mach mal ja, an. Oh, ich an auch ich habe mich gepikst Mann. So, äh, einmal den Hintern zeigen, dann ist er paralysiert. So läuft das, ne? Oh Gott, ich wollte schon sagen, da bringt doch gar nichts. Da komm her, ja, du. Da muss ich noch ein bisschen schwächen. wenn ja, bin ich von so einem müllberg hier, Bodyslam werden. ich glaube, den kriegen wir habe ein AP runter. jetzt als recht nicht. Ne okay, wir leben noch. Ein Schlag mit ein AP meine ich. Jetzt ein Volltreffer, aber perfekt. Nö, okay. Wie gewohnt, Paralyse bringt irgendwie nicht so. So gefühl... Was machen? Ne? Muss man neben hier... Muss man sich eh mal durchkämpfen, man sie alle fangen muss. Wenn man sie alle fangen will, meine ich. Und... Oh. So, wird definitiv ein bisschen geschnitten wahrscheinlich. So geht doch, wir jetzt vier Würfe oder so. Keine Ahnung, jemand hat wie ich es will und verdaut ihnen in seinen inneren Zugriff je nach Art des Jetzt passiert er hat sich die Hauptbestandteil des Giftes. Lecker, nächstes. So, endlich. habe ja, ich halt immer noch nicht. Jedenfalls nicht in meinen äh, zweiten Anlauf dieses Spiels. Erklärung dafür könnt ihr weiß also nicht. paar Zehn oder so angucken. Irgendwie sowas. so was. Ja. So, mal her. ich kommt jetzt ein spezieller Wurf. Er <lacht> äh, gibt es jetzt nicht. Vor allem, das ist gar nicht, hat wie ich nachdem ich überhaupt gesucht habe. Okay, ja sein Körper besteht aus der Es stand aus einer Ansammlung süßer Gerüchtepartikel in der Luft. Okay, ich glaube, ich habe ich ja auch noch nicht. Okay ist auch nicht das Ding nach was ich gesucht habe aber okay schnappen wir uns das wenn es schon angeboten wird das Ding winzig ist glaube auch ein kleines Pokémon oder halt geben kann Boom. die Weiterentwicklung davon haben wir auch schon also perfekt WhatsApp heftet sich an andere Pokémon und saugt ihnen Stadtschild ab. Es selbst hat keinen Strom zu produzieren, kann keinen Strom produzieren. Okay und schon wieder nicht nach, was ich gesucht habe. Ich glaube, ich habe ich auch noch nicht. Und diese Ausrufezeichen Gräser abzuklappern bringt es ja Glück. Du wirst jetzt mir. Komm rein. Nummer 158, glaube ich. Bam. Das sind giftige Pollen. Je sauberer das Wasser war, mit dem es gegossen wurde, desto stärker ist der Giftstoff. Okay, nächstes. Hell no, I'm out of here. Ja was? <lacht> Wollt das ich auch noch mehr paunen? Kann er es wagen? Bei mir geht's hier noch viel besser. So. Hm. Kommt jetzt speziell spezieller Wurf? Und Bams. FM. Warum dieser Name? Warum sind die letzten Buchstaben groß geschrieben Bei Sonnenuntergang verlässt ist eine Höhle und geht mit Hilfe von Ultraschallwellen auf die Suche nach reifem Obst. Nächste. Gott, ab! Popanze. Lass mal fangen. So, du willst Boden, ich glaub nur Boden, oder? Ja, ich denke mir immer so, das Ding ist irgendwie geist, aber... nicht. Glaube ich. So, dann war übrigens ja knapp. Komm her Sehr gut, ja. Ein weiteres Pokémon willkommen im Team Nummer 160. Es bewegt sich ja in es auf seinen fußkreise vereinzelt sieht. Man auch Pupanze, die dies Kopf über tun. Oh, und du bist das wie ich, was der Pokédex mir empfiehlt zu fangen. Also, komm her. Äh Trugschlag lieber. Pokémon so ist gerade beinahe drauf gegangen durch Eissturm, also machen wir mal lieber Trugschlag. Jetzt glaube ich, eins der Pokémon, ich in Pokémon Sonne und Mond in mein Team haben wollte, aber ich habe nie so weit gespielt, also ja. es die dazu glaube ich glaube jedenfalls etwa eins, wenn ich in mein Team haben wollte. Weil ich habe so eine Früchte-Königin verwandelt. So, okay, es gehen wir jetzt nicht auf den Nerven. Der fruchtige, süße Duft, der von seinem Körper ausgeht, lässt man das Wasser im Schnabel zusammenlaufen. Boah. So. poli Okay. Warum nicht guck mal, da oben fliegt was schönes herum? Komm mal her, im hm. Simvolora. durch? Kriege ich auch noch, aber du bist, glaube ich, Geist. Ne? Äh, oh, warte mal, das glaube nicht so gut. Wird das schon überleben? Ja was ja, soll ich jetzt nochmal angreifen? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ach, okay. Müssen wir halt werfen, Wie ne? ich sagen. Oder ich kann Togo war to ein hauen Oder auch nicht. Sehr gut. Es mit Hilfe seiner Psychokräfte. Einige sagen, es war eins der Wächter der Stadt aus der alten Zeiten. Andere sagen, es war ein bote Sein bote Okay, nächstes. Da ist das Ding, was ich gesucht habe. Ein poly Bestimmt einfacher zu fangen, dann als die auf Level 40. Diesen Eingebiet. Das Problem ist... Da haut mich jetzt einmal an, ich bin tot. Okay, da war gut. Hm. So, komm her, ja, große Nase. Große Nase, große Nase. Die Nase macht's. Boah. Der geht mir jetzt auf die Nüsse, ne? So. Ja. Ja. Ja. Okay, na, okay, es geht doch. Warte, hol vom Level ab. Strebly und Maschok treffen sich, regelmäßig zum Muskelvergleich. Wer schlecht abschneidet lässt sich danach eine beine nicht mehr blicken <lacht> gibt doch noch 163 waren jetzt hier hatte ich nur in der naturzone um ja, ne, kann das sein okay und ich habe ich gesucht den Kada. und somit auch linear komm her. Ja, halt schon. Jetzt, komm Jetzt kommt natürlich wieder so ein Wurf. Das darf einfach nicht wahr sein. Ey. Jawohl. Äh, no. ich brauche ich nur für Donnerwelle eigentlich. als fast sein gesamtes Leben unter Erde verbracht hat, es ist es nahezu blind. Es setzt daher als Augenersatz seine Fühler ein. Gut, hm, habe ich dich oder habe ich dich nicht? glaube, ich habe dich nicht oder nee. okay. Äh. Ich glaube, du bist Elektro, nicht ne? nur Elektro, also ich gar nicht. Drachenstoß, was? Wie bitte? Autofläser P. und sollte ich jetzt schon mal werfen. Jetzt kommt natürlich ein Spezialwurf. Boom, sehr gut. Fand ich jetzt nicht schlecht. hat Dann noch voll ab Okay. Elektro Es breitet die lockt an seinen Kopf aus, um Hilfe des Sonnenlichts Strom zu erzeugen und mächtige Elektroattacken einzusetzen. Gut. Nächste. Äh, oh, ja. Ich habe auch noch nicht. Gut, komm mal her. Oh, nee. das könnte ein bisschen nervig werden. Ja. so mal prüger ist ja viermal angreifen, ne? Ja okay. Dreimal. was Ach, ich habe schon in den PC eingelagert, ne? Okay. Ich will dich vielleicht nicht auf einer p runterbringen. Direkt werfen. noch nee. Jetzt wird mir ja nicht kompliziert, Kollege. Mach mal ruhig wieder diesen einen Angriff hier. dir selber weh. Aua. Und du machst einen speziellen Wurf. Mit du meine ich mich. Aber Gut gemacht, Nummer 166. Es bewegt sich mit geöffnetem Maul und verschluckt seine Beute mit jede Menge Sand, den es durch seine Nasenlöcher wieder ausstößt. Okay, nächster. Hallo ich dich habe ich glaube ich noch nicht. Ne? dann komm mal her. Äh, was bist du zu kann ich ruhig Eissturm einsetzen ne? ja äh, ja da bringt nichts gut oh nee warte du wolltest mich heilen Okay. Weit. So, muss ich halt versuchen, wo ich kann noch einmal angreifen mit Rubschlag. Komm her. So. Oh, ding hat echt Lama-Attacken. super ah, Superwurf. Jawohl. Ausgezeichnet. Ich hoffe, diese Superwürfe passieren mal, wenn ich irgendwie gegen legendäre Pokémon so kämpfe. Ich kenne übrigens nur diese beiden Hunde, also. Aber wird ja wohl mehr geben, oder? Ich merke gerade dass ich kenne sonst gar keinen anderen hiervon. Er findet jemand starke Emotionen bringt es ihnen auf gewaltsame Art Was? zum Schweigen, egal um wen es sich dabei handelt. Was? Okay, nächste. du das wie ich habe ich gerade schon versucht zu fangen ehrlich gesagt aber ja jetzt angegriffen und danach hat direkt fluch eingesetzt und ja wir wissen ja wie sich fluch auf geister pokémon auswirkt also das machen wir mal so erstmal mal paralysieren ich will direkt ein ball werfen Gewinnen, bitte setzt einmal Fluch ein. Ja, gut, jetzt reicht es aber auch. Okay, ein Teil seiner Kaffee das alles so und jetzt rein da und hatte noch mal Fluch oder irgendwie so ein einsetzt sehr sehe kind das sich im wald verlief und dabei ums leben kann ist jetzt in einen Baumstumpf ein und wohl zu diesen pokémon okay wieder irgendeine creepy geschichte mit geister pokémon natürlich schau wieder was neues Holz und Pop ja äh, was bist du noch mal Unlicht und Feen ne dann mal ein ich schau mal wieder hier also was hier glaube ich sicherer das ist natürlich jetzt wieder nervig okay so mach mal einfach den aber jetzt überhaupt haben wir jetzt kein mist Okay. Oh, werfen. Na, ah, komm, komm, aber oh, ja, sehr <laughs> gut. Der, der, der, der. Ah, oh, Sneebles hochgelevelt. es nutzt eine taktik bei der er sich nieder vorgibt sich zu entschuldigen nur um dann mit seinen spertigen hart zuzustoßen ja, krass hey, Sir. So. langsam nehmen wir uns den etwas stärkeren pokémon hier aber wir müssen ja auch mal irgendwann ankommen so, wir fangen mal mit donner an. an oh, natürlich Da da eigentlich nicht so viel abziehen. Weil Legios hat diesen Angriff auch und der bringt es nicht. Ja. Ähm. ja, komm. Nicht zu hart angreifen. Okay, jetzt äh, haben wir ein Problem. sag vollkommen egal ob der mich jetzt angreift oder nicht, der wird jetzt sowieso kaputt gehen. Die Hagelkörner. Außer, jawohl mhm. sehr gut Kloptopus wurde gefangen. in diesen einen typen mehr entwickelt, ne? Wir schon begegnen sind auf Level 50. Futter suche kommt es an Land, es ist sehr neugierig. Deshalb ist alles, was sie zunächst einmal mit seinen Tentakeln haut, wie unfreundlich. Okay, ich habe ein Wahlandang gezogen, ist ja nicht schön. Oh gott, äh der den Schaden mich Hagel und Dreck weiß nicht wie mir das gefällt da kommt auch noch das okay. müssen wir werfen so da wir rein oh. da bringt mir wenig sehen zu schwächen in der erholung hat also ja Leist es einfach nur werfen. Hm. Zeller Wurf. Aber oh well. sehr weit. Well. Uh, es brustet mehr wasser aus den nasen es pustet mehr wasser aus den nasen die über seine augen liegen außerdem frisst es täglich eine tonne loser den was für ein ding das ist glaube ich ein pokémon ne? Nimm ich mal hallo ich glaube wir haben mal versucht dich zu fangen aber dann wollte ich doch nicht da wird jetzt nachgeholt oh, Donnerwelle. wir nee, was flexibilität was okay da du hast wahrscheinlich schneemantel irgendwie ja da wahrscheinlich irgendwie so was sein ausweichwert erhöht im schnee haben einige pokémon von da glaube ich oder auch nicht verstehe ich dann verstehe ich nicht warum das verfehlt los verfehlt hat was soll er hat das weil kann gar nicht verfehlen das wird nervig dankeschön meine güte der mehr jetzt in genesung auch noch was ist denn? Ja, werfen würde ich sagen. Ich kann nur werfen eigentlich, wenn wir nichts anzugreifen. Ja, ich hoffe, du hast ja Wege teil hat so oft ich drauf gebissen hat Zeigt er sich wieder hoch? Dieser pcr äh, ja, ja, muss nie noch wo ist nie hätte keinen Schaden genommen. Von äh, dem aber was soll's spezieller Wurf kommen? Ich hasse jetzt gegen solche Art von Pokémon zu Wow. diesen effekt muss ich mir jetzt auch jede runde angucken da so, kommt na gut so Eis mit minus 100 Grad Celsius kalter Luft das ist es lässt es Wassermoleküle um sich herum gefrieren und schafft sich so einen schützenden Eispanzer. Alles klar, nächste und ein Octillery. komm Ja, ich kriege auch noch er sehr wehtun könnte, hab bestimmt wieder alle möglichen. Attacken wie Flammenwerfer, Hydro-Pumpe und also mit Eisstrahl Kugel sagt aber mal, nee macht keinen Schaden gegen den Dreck, blödes ist den kann ich auch nicht schwächen wegen Hagel, wenn ich Glück habe, greift er physisch an, macht sich selber Schaden. na komm ja, na no, komm schon. Ach, oh ja, Aber es wird immer einfacher und immer mehr AP verliert. Also komm, no. was mit Togedemaru unbedingt noch. Da, Wie hier kommt es mit Flammenwerfer vom Mac? Jetzt mal ehrlich. Ha. Ja Dankeschön. geschnitten das? falsche Dinge eingesetzt. Und ah oh no! Wurf ja okay, hat nur drei Minuten gedauert. Okay, es wird sich instinktiv in Löchern am Wohlsten und schläft auch am liebsten in Seuchen. Wobei es mitunter Schlafplatz von anderen einnimmt. Du bist ein Obdachloser. Okay, dann. Das müsste es eigentlich gewesen sein hier für heute, weil ähm, ja, ich habe eine ganze Box hier voll gefangen mit Pokémon. Wir sind in einer Box 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind ja, also ja, diese ganzen Pokémon die haben wir alle gefangen und ich weiß nicht, ob ich da den ein oder zwei Parts hier teilen werde. Das dürfte eigentlich ein Part hier nicht das müsste eigentlich schon so reichen, so von der Dauer ja vielleicht ein bisschen 40 Minuten oder so, aber ja und ja muss ich sagen das war's für diesen Fangpart weiß ich ob ich irgendwann noch mal wieder macht wahrscheinlich weil wir haben sie ja noch nicht alle unser Stand wenn ich jetzt 30 Pokémon gefangen habe ich weiß nicht ich hatte glaube ich 142 ich habe jetzt 173 okay jetzt kann ich 143 also nicht ich, dachte, ich habe 42 gehabt natürlich doch jetzt wieder ein neues auf <lacht> gut aber egal ähm, ich sagen das war es für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn wir nichts gemacht haben, außer Pokémon zu fangen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann ein bisschen mit der Story weitermachen. Nehme ich an, ne? gut, alles klar. Ja, schön, ciao.